Absoluter Pazifismus. Durch einen Zufall steigt der junge Mann auf den Hügel hinter dem letzten Feld und sieht als allererste die Feinde, wie sie sich zusammenrotten. Lange bevor jemand anderes es sehen kann. Er rennt in sein Dorf zu seiner Frau, um sie zu warnen, bevor seine Freunde als Soldaten zusammenrufen. Sie wollen einen Hinterhalt planen. Da ruft sie Halt und er hält inne lässt mich allein, ich werde gegen den unfairen Gegner kämpfen und lässt mich hier allein. im um Schutz des Hauses, da bist du sicher, auch ist der Feind so ungewarnt, wie er glaubt, dass wir es sind. Vielleicht können wir ihn ja tödlich treffen, bevor er überhaupt weiß, wie ihm geschieht. Oder du könntest fallen, zu deinem Schutz, aber dann habe ich dich verloren, was nützt es mir dann? Das wird nicht passieren. Wir sind bereit, das Dorf zu verteidigen, bis auch das letzte Haus zerstört ist. Zur Not rekrutieren wir die Kinder als Soldaten. Und die Frauen auch. Du willst unser eigenes Dorf zerstören? Beim Verteidigen kann dies geschehen. Man nennt es Kollateralschaden. Sie sieht an, als hätte er sie geohrfeigt. Der Mann beginnt ihr Dinge zu verraten, die er für seine Freunde aufgehoben hat. Militärtaktik. Sagt ihr, ein Trupp seiner Freunde würde sich um das Heer herum zum gegnerischen Dorf wagen und diese in Brand stecken. Aus Rache zerstörst du also auch die Häuser von Unschuldigen, von Familien. Für dich, zu deinem Schutz, stell dir mal vor, der Gegner kommt und nimmt uns dieses schöne Haus weg. Dass du zur Verteidigung zerstören willst? Aber dann hätten wir wenigstens einander noch. Sie könnten dir Gewalt antun. Das können sie auch, nachdem du ihrer Familie Gewalt angetan hast. Und sie vielleicht dadurch noch wütend gemacht. Aber wenn wir uns ergeben, dann werden die regieren. Der Bürgermeister warst du eh nie. Sie werden versuchen, uns auszubeuten. Das nennt man Marktwirtschaft. Und Sie werden uns schlecht behandeln. Wenn Sie gleichzeitig von uns wollen, dass wir vernünftig für Sie arbeiten, dann schneiden Sie sich damit ins eigene Fleisch. Denn dann haben Sie einen Thron aus Bajonetten gebaut und werden sehen, wie man so oft sitzt. Der Mann setzt sich zu ihr ans Feuer, immer noch verwirrt. Was würdest du dann machen? Erstmal Mittagessen. Jetzt kommt eine schwere Zeit.